Die Idee, dass wir diesen Planeten schützen müssen, ist dann sicher eine verworrene Idee, denn der Planet existiert nicht wegen uns, wir existieren, weil es den Planeten gibt. Schon allein zu denken, ich und der Planet, ist eine völlig falsche Vorstellung, denn was du als ich bezeichnest, die physische Präsenz dessen, was du bist, ist nur ein Produkt dieses Planeten. Was immer du als einen Teil von dir selbst erlebst, da muss dir keiner sagen, bitte kümmere dich darum. Du wirst dich sowieso darum kümmern. Der Planet ist für uns alle und wir können hier nicht alleine existieren. Unsere Existenz hier beruht nicht aufgrund unserer wirtschaftlichen Aktivität. Im Moment wird uns Glauben gemacht, es sei wegen des prozentualen Wachstums, das in diesem Land geschieht, dass du gut leben wirst. Nein, wir werden hier gut leben, wenn alles grün wunderbar ist. Wenn das Wasser fließt, die Luft rein ist, dann werden wir hier gut leben. Diese Idee muss in den Kopf jedes Menschen kommen, in den Kopf jedes Bürgers, in den Kopf jedes Kindes. Du musst dir des Lebens immer bewusst sein, nicht nur des menschlichen Lebens. Die meisten Leute sind nicht einmal der Menschen bewusst. Also erinnere ich dich, du musst dir allen Lebensbewusstsein. sein. Eines Baums, einer Pflanze, eines Grashalms, eines hüpfenden Grashüpfers. Du musst allem gegenüber lebendig sein. Ununterbrochen strömt die uns umgebende Luft in uns hinein und wieder hinaus. Und das ist die Grundlage unseres Lebens. Was du ausatmest, atmen die Bäume ein. Was die Bäume ausatmen, atmest du ein. Da ist ein ständiger Austausch. Wenn wir diesen Prozess des Atmens für eine Minute stoppen, wird uns klar, dass wir ohne diesen Austausch mit der Luft um uns herum keinen Moment leben können. Ähnlich geschieht dieser Austausch auf der Ebene des Wassers und auf der Ebene der Erde. Wie wir also die Atmosphäre und die Gewässer um uns herum erhalten, wird die Natur und die Qualität unseres Lebens bestimmen.